Man muss die ganzen Stationen wieder freischaufeln. Und äh, man braucht gleich schauen, wo überall die Schneestäcke stehen. Und alles ist sehr viel Arbeit. Aber wir schaffen es auf bis 24 Meter bereit. Bis bald im Stuhl bei mir, gefreut freue mich